Nee, aber das. <lacht> that's too crazy. I will jump off, ey. Ich Oh. <lacht> nee, ich kann diesen. Aua. Bang, bang. Was sollen wir noch mit. <lacht> nee, wir nehmen den. Clip. Was hast du?